Der grüne Blitz zeigt an, dass hier ein Defibrillator stationiert ist. Jetzt auch in Opponitz, wo Karl Hagauer eine Spendeninitiative gestartet hat. Ja, es hat ein Ereignis gegeben, wo ein Defi notwendig gewesen wäre. Und das hat mich veranlasst, einmal auf der Landkarte nachzuschauen, wo dieser Defi Und da hat sich herausgestellt, im Ibstal gibt es keinen. Daraufhin haben wir die Aktion gestartet Anfang August und haben kurz vor Weihnachten dann das Geld beieinander gehabt durch zahlreiche Spender, dass wir ihn anschaffen haben können. Der Defi ist jetzt mitten im Ort in der Raiffeisenbank ständig verfügbar. Ein Defibrillator wird zusätzlich zu lebenserhaltenden Maßnahmen wie Herzmassagen und Beatmung angewendet und vermittelt dem Patienten Stromstöße, um den Herzschlag wieder zu starten. Jeder kann das Gerät bedienen und man muss keine Angst haben, denn das Gerät spricht mit einem und erklärt genau jeden Schritt. Es ist dann immer so, dass man nur mal diese Taste drückt, dann geht er auf und dann redet er mit mir. Achtung, folgen Sie den Anweisungen des Gerätes. Notruf veranlassen. Gesamte Kleidung vom Brustkorb des Patienten entfernen. Frau Ordner, was ist eigentlich ein Defibrillator? Ein Defibrillator ist ein Gerät, das mich in der Wiederbelebung unterstützt. Und äh, kann das eigentlich jeder anwenden oder brauche ich da eine spezielle Ausbildung oder irgendeinen Kurs? Nein, das kann jeder anwenden. Es ist ein Lein-Defi, also für uns Laien kann den natürlich benutzen, ich brauche den nur aufmachen, er ist selbst erklären, der sagt mir jeden Schritt, was ich zu tun habe. Gibt es uh, die Möglichkeit, mich uh, zu erkundigen, wie so ein Defi funktioniert? Natürlich bei uns auf der Dienststelle in Werthofen oder natürlich auch uh, Hollenstein oder Kimmerten werden immer Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Und im Rahmen dieses Kurses wird auch immer die Wiederbelebung trainiert mit Anwendung eines Defis oder Defibrillators. Hinten haben immer so Ersatzelektroden drinnen. Mhm. Da sieht man zum Beispiel schon recht schön, wo mhm. Rechts oben links seitlich. Ein paar solche, wo Handschuhe und Beatmungsdruck drinnen sind. Isobar Beatmungsdruck und Maske, Handschuhe, Schere und Garassiere. Bei 85 aller plötzlichen Herzattacken liegt anfangs ein Kammerflimmern vor. Ein Defibrillator unterbricht dieses Flimmern und stimuliert den Herzmuskel Richtung Normalzustand. Das Leben in Oppernitz ist wieder ein Stück lebenswerter geworden.